Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Kollegin Kador! Islamismus ist mit einem Personenpotenzial von über 28.000 Personen in Deutschland eine der größten extremistischen Bedrohungen in unserem Land. Und angesichts dessen finde ich es für eine Regierungspartei ziemlich unangemessen, sich in einer Debatte alleine mit Begrifflichkeiten, einem Rückblick auf die Unionsregierung hier zu begnügen und keinen einzigen Vorschlag zu präsentieren als Regierungspartei, wie man diesem Problem Abhilfe schaffen will. Das ist einfach zu wenig. Und das ist der Islamismus ist eine Gefahr für unsere liberale freiheitliche Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Es war der frühere langjährige Leiter des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen, Burkhard Freyer von der SPD, der gesagt hat, wir gehen davon aus, dass dieser legalistische Islamismus gefährlicher als Salafismus und gewaltbereiter Extremismus ist. Und was wir hier aber wieder sehen, in dieser ganzen Debatte, die jetzt ein Jahr lang gedauert hat, das ist sinnbildlich dafür für die sträfliche Vernachlässigung der Islamismusbekämpfung unter dieser Ampelregierung, meine Damen und Herren. Diese Verharmlosung, diese Ignoranz zieht sich wie ein roter Faden durch die politische Agenda der Ampel, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen das auch belegen. Sie haben, Sie haben im Innenausschuss sogar gegen eine öffentliche Anhörung zu diesem Thema gestimmt. Sie haben Falschbehauptungen aufgestellt im Anschluss. Sie lehnen diesen Antrag ab, und Sie legen selber noch nach einem Jahr nichts anderes vor. Ich will Ihnen mal zur Anhörung etwas sagen, was der Parlamentsdienst berichtet hat. Nicht wir. Er hat gesagt, die Geldquellen des politischen Islamismus in Deutschland müssen verstärkt aufgedeckt werden. Darin waren sich die meisten Sachverständigen am Montag bei der öffentlichen Anhörung des Ausschusses einig. Und der, stell und der stellvertretende Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Seelen, den Sie benannt haben, hat gesagt von der SPD gesagt, bestehende rechtliche Rahmenbedingungen für die Aufdeckung von Geldflüssen seien nur bedingt geeignet. Es ist also unbestritten, dass uns die rechtlichen Möglichkeiten fehlen. Geldflüsse von radikalen Geldgebern aus dem Ausland für radikale Strukturen in Deutschland aufzudecken. und Da besteht einfach Handlungsbedarf. und Das, was wir bisher haben, sind doch nur Zufallsfunde. Die letzten Aufdeckungen. Die Muslimbrüderzentrale ist angesprochen worden. Das hat die Welt aufgedeckt. Das sind nicht unsere Sicherheitsbehörden gewesen. Und das sind die Geldflüsse aus Katar. Und lassen Sie mich zum Stichwort Katar einiges sagen. Unsere Innenministerin trägt bei der WM Öffentlichkeitswirksam an der Armbinde für Toleranz und Menschenrechte. Aber wenn es darum geht, die Geldflüsse aus dem Katar, aus Katar als weltgrößten Finanzierer der Muslimbrüder aufzudecken und trocken zu legen, dann unternimmt sie überhaupt nichts, und das ist doch unverantwortlich, meine Damen und Herren. Und deswegen wollen wir die Kompetenz des Verfassungsschutzes im Bereich der Finanzermittlung stärken. Der Kollege Haut hat es angesprochen. Wir wollen die Kompetenz erweitern auf die Extremismusfinanzierung. Das haben hier manche nicht begriffen. Wir haben sie bisher im Bereich der Terrorismusfinanzierung und der Geldwäsche. Aber wir müssen sie erweitern. Ich komme zum Schluss. Es gibt große Defizite. Das kann auch die Regierung nicht leugnen. Fangen Sie jetzt endlich mal an zu handeln. Nehmen Sie den Islamismus endlich ernst. Vielen Dank.